Hey und jetzt kommen wir zur vierten Folge von GTFO. Hey, uns war ein Speedrun. Das machen wir jetzt einen Speedrun. Dass wir wieder mit 10 HP vor der Tür stehen. <lacht> ja, jetzt jetzt gehen wir, machen wir mal die ersten Slippes und mal Silent. Silent, Walter. Ich Singer da Da sitzen die, das lieber. bin ich das Passt, ich hab's die alle bei mir. Da Ja, ich habe auch Insta so. Ich ist wieder leer. So mehr insta so. Er ist wieder leer. Wie kann man die aufstellen? Jungs, du ist kein ramba zamba Aramba oh, Ah, ram, bam bam, bam. Ah, Oh ja. mein Gott! Der Speedrun ist super. Ich war noch auch gesagt. I the Damage. Ja! Yes. <lacht> ah. Chop Chop, Was time. <lacht> oh, jetzt zum ersten Mal locker aufgemacht. Was the Ich kann die oft schließen. Ich Alex, ja. Ich habe Ich habe aber nicht Geil. Ja, ja. Die Anzeige ist so klein. Ich bin der der Ich bin erstens einmal gesehen, wo ich gehe. In diesem Moment hier, gell? Okay? okay, warte. Du e Hallo. Oh, ich sehe es zwar Jetzt ist Gas. Oh mein Gott, ist nicht. ihn. Holt ihn. ihn. ihn. ihn. ihn. ihn. ihn. Oh, der hat ich, Bängel, okay, oh, okay. ich muss da noch hinschauen. Noch. Guck, ich mach die Tür mal da auf. So sicher. Bumm! Ja! <lacht> <lacht> oh, oh, ja. Der Der kannst. Also, die Gurden! Oh, das wird sichtbar zu BP. Die go under the oder? Ey, das ist, das Bono, ja, ist das dumm. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert, Ich bin das jetzt gut Hä? Ich hab' die Du hast drum nichts Ich versuch's was. Ich muss dann ja, ja, <lacht> was testen. Ja, ist okay. Ja, Bank schießt absichtlich Ich Was testen? Muss testen auf die Muni Oh mein Gott. <lacht> <laughs> oh no. You Oh my god <laughs> Ich muss schnell sich oder? Ah, hell! Ich bin AT-Full-Stage aufgestellt. Das kann ich immer mitnehmen. Perfekt. Ja, hat der Armor-Box? Ja moin. Hat wer Munitions-Box? bin ah, Film vorgenommen, Hat Tottet so voll genug, ja. Ich hab die Zelle. Ja, die oh. Zelle. Soll ich da jetzt einen Dirt hinstellen? Können wir die Tür aufmachen schon? Davor ist schlecht, gell? Was sind die zu Testen? Ja. Das klopfen wir auf, oder? Ja. Du hast was von cool. unten? Jetzt kommt der Widerstand! Ich <lacht> hab <lacht> diesmal ein paar mehr Dreads aufstellen, als letztes Mal. <lacht> die wollen meistens von da drüben, oder? Das will ich auch in die andere Richtung stellen. Oh, ist der, der ist stabil! Der ist sicher stabil! Ich kann man mir da sein, es kommt unvermacht um Ich hab da eine Mine aufgeschaut, die ich hab das ja uns nicht damag'ed. Ich Zahn, vor Jungs, was müssen wir machen? Jetzt die weißen Striche nachgelben. Das ist alles weiß. Das ist viermal weiß. Jetzt noch mal die Mine! Oh nein, rechts, Komm, was ist drüber? Da muss wer her, nehmen. Wir. Das? Die nächste. Die nächste ist <hums> uh, Die bleibt bei den Die Ich hab' noch! Eier, ey! Ich hab' beide Dörrs miteinander nicht vergessen. Oh mein Gott! Easy, einfach. Ohne die Dörrs hätt' wir's safe nicht geschafft. Das stimmt. <lacht> <lacht> es geht noch weiter? Gibst du so was zum Essen? Das sind Chuppies! Oh mein Gott! Ja, warte mal, Mountain Life. Damn. Sleepers! <lacht> <lacht> ich geh' da einmal looten. Oh mein Gott! Ich Hey Jungs, hier mal, mindestens vier! Ich zu. Zu. Close! Hey Jungs, was habt ihr schon gemacht? Fuck, ich bin hin! So good. Yeah, I'm one. you're <laughs> the still. Ich hab' wieder Stopp! Ich hab' wieder Stopp! Ich hab' wieder Stopp! Ich hab' noch mal Ich hab' wieder Stopp! Ich hab' wieder Stopp! Ich hab' wieder Stopp! Ich der Spul ist zu schwer für mich. Das ist zart, Alter. Was glaub ich noch keine zweite Stunden? dem Spul, könnte man zurückgehen. Ich förder das Spul. Ich hab nix erreissen. Hey, ist es bei Eichhase, dass die Shotgun so nach drei Schüssen leer ist? Ah, die hat eigentlich ziemlich viel. Okay.